Ja, liebe Rasenfreaks, das ist unser Sandbunker und ich habe jetzt spontan eine coole Idee. Und zwar, ich hatte immer mal geplant, in diesem Bunker wie so einen japanischen Zen-Garten zu gestalten. So richtige japanische Zen-Gärten, wie auch immer man das jetzt ausspricht. Und die haben eine etwas andere Struktur noch, die haben so eine ganz besondere Hake und ich baue mir jetzt auch so eine Hake und dann hake ich diesen Sand wie die Japaner. <lacht> Viel Spaß dabei. Yeah! Die machen sich auch so ganz einfache primitive Bretter mit so groben Zinken und dann stehen so ganz tiefe Rillen. Und sowas will ich auch machen und äh, mir so ein so ein Hakenbrett angezeichnet und das säge ich jetzt noch aus und dann besorge ich mir noch einen Stiel und dann schauen wir mal, ob dieser Sandbunker noch einen ganz anderen Charakter kriegt. Das ist breit genug. Ja, das ist gut. Das ist cool. cool Sehr schön. Cool. Der Untergänger ist noch mehr Der Rasen-Freaky so zen -Marke. Geil. Die zen Morgen, liebe Rasenfreaks, ich habe mein Zenrechen noch ein bisschen gekürzt zeitlich, weil der war ein bisschen zu breit und jetzt habe ich gestern schon so eine richtig schöne Harkung vorgenommen und heute machen wir was Neues, jetzt. So, jetzt säge ich den nochmal ab hier. Sehr schön. So, liebe Rasenfreaks, das war's auch schon wieder mit dem kleinen Video zum Thema Sandbunker und Zennrechen. <lacht> Warum nicht? Ist eine gute Sache. So ein Sandbunker ist auch einfach ein schickes Element im Garten. Ich habe da so einen relativ groben Quarzsand gekauft. Das war eigentlich so der, der Rest äh, von der Quarzsandverarbeitung. Das sind so diese groben Steine bis zu, na, so 5 mm. Korngröße, lässt sich wunderbar rechnen, sieht toll aus. Gibt eine tolle Struktur in so einem Bunker mit so einer groben Hake. Kann man da ganz witzige Sachen mitmachen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak. Tschüss. Ich ändere das nochmal